So, hier sind wir in Köln und suchen irgendwie immer noch eine 13. Etage, der passt ja nicht. <lacht> äh, wir wir hatten es gerade von Taffenbüchern. Ja. Basti versucht gerade angestrengt zu äh, telefonieren. Und der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Schade. Ich wollte gerade die Hoteldirektion anrufen, dass wir in die 13. Etage können, aber keiner, keiner nimmt ab. Ich glaube, wir wissen, dass wir in die 13. Etage wollen. Die gibt es nicht wirklich. theoretisch. Also das heißt, wir müssen dann doch wieder in unsere ganz reguläre 13. Etage. Wie ich jetzt aber viel zu weit weg wir müssen doch hier in Köln irgendwo eine 13. Etage finden, verflucht. Ich müsste googeln, aber mein Handy hat nicht mehr genug Akku, um diesen Vorgang durchzuführen. Meinst du euch auch nicht mehr, weil ich mit diesem hier irgendwas aufzeichne? Ja, Irgendwelchen ja, sinnlosen Babys? Wie kommst du denn dazu? Ähm. Jetzt war da eine Idee, wir könnten es ja noch mal in Köln äh.. Nee. <lacht> <lacht> Wir könnten es ja nochmal in, äh, äh, äh, wie heißt das? Bonn probieren. Bonn, ja, da gibt's, äh, aber das Problem ist, der einzige, der einzige Ort mit der 13. Etage wäre wahrscheinlich der Posttower. Und dass man da öffentlich rein kann? Wir probieren's mal. Okay. Und, äh, ja, ob wir es dann schaffen, können wir eventuell später noch mal melden. Richtig. Gucken, ob das überhaupt jemand hier sieht. Ja.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 Bei der zweiten Episode der Etage 13 und die Etage 13, das sind wir, der liebe Steffen, der sich jetzt mal meldet. Hallöchen zusammen. Und der liebe Basti, der sich jetzt selber meldet. Äh, <lacht> Hallo. Eigentlich muss ich dich ja vorstellen. Und der liebe Basti, der sich jetzt mal meldet. <lacht> Hallo. Das, wunderbar. das klappt auch nur so gut, weil ihr hört uns jetzt live. Nee. Live zusammen in einem Raum sitzen. Genau. Also live für lebhaft, nicht für live jetzt hier im Internet. Denn der Steffen ist zu mir gekommen, zur Etage 13, dem Podcast rund um der Wundertüte mit Filme, Spiele, Musik und was wir alles auch noch so tolle Sachen zu besprechen haben. Oh. Außer Comics haben wir uns ja gesagt, weil wir das ja mit der Komiker von mir und den Comic Cookies von Steffen schon genug haben. Genau. Und Steffen. Es ist wirklich wahr, du hast es geschafft, du bist zu uns gekommen und du wirst uns gleich ganz kurz berichten, wie du es bis jetzt fandest, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gehört, ja. aber vorher habe ich ein kleines Spiel für dich. Mhm. Ähm, es hat mit Karten zu tun, vielleicht ja. hören wir das Kartengeräusch. Ja oh, schön. hören wir. Ähm, das Spiel, was wir jetzt spielen und was wir später in diesem Podcast besprechen, erkläre ich euch ganz kurz. Das Spiel heißt Erwischt. Worum geht es bei Erwischt? Bei Erwischt sind jeweils drei Aufgaben auf den Zetteln drauf mhm. und diese drei Aufgaben können wir... Irgendwann im Laufe dieses Abends mal oder dieses Podcasts erfüllen. Und wenn wir das erfüllen sollten, müssen wir das diskret tun, weil in diesem Podcast kann auch einer von uns beiden erwischt sagen, mhm. weil er denkt, der andere macht gerade seine Aktion. Wenn es richtig ist, dann darf der ihn nicht mehr machen. Wenn nicht, ist der andere einfach nur blöd im Raten. Genau. <lacht> und das versuchen wir jetzt einfach während des podcast Wenn wir merken, dass es nicht ganz so funktioniert, weil es uns zu sehr ablenkt, dann äh, besprechen wir das Spiel einfach zwischendurch und gucken einfach mal. Mhm. Ähm, aber, Chefin, ich habe ja jetzt gerade schon, also ich habe dich ja, heute sozusagen ins, ins Rheinland eingeführt. <lacht> ich wusste, dass bei dem Wort ist schon wieder zu Lachanfällen kommt. Wie hat es dir ja. jetzt gefallen? Doch, es war ein sehr schöner Trip. Also ich, wir waren ja in Köln mhm. und äh, sind dann nochmal nach Bonn gefahren. Äh, wir haben so eine kleine Nerd-Tour gemacht. Wir sind ein paar comic Comicläden gegangen und dann mal die, die üblichen äh, Touristenattraktionen einfach mal links liegen lassen. <lacht> also wir haben es vor beiden gesehen und... Äh, ja, also doch, die Rheinländer sind halt alle doch sehr fröhlich, aber auch manchmal sehr komisch, habe ich so festgestellt, das aber meine, die gibt es halt überall. ist also sehr diplomatisch vorgestellt, wir hatten so tolle Erlebnisse wie äh, in der Bahn sitzt einer, der mit seinem Tablet in riesiger Form Musik hört oder äh, wir hatten auch, was, was war noch dabei? Ich glaube, da waren auch äh, Kinder, die in der Bahn irgendwelche äh, Spielereien miteinander ausgetauscht haben. Also sehr lebhaft, muss ich mhm. schon sagen. Ich war ja in Offenbach und da war es ein bisschen ruhiger. Aber ich kenn's es ja auch nicht anders hier. Man quetscht sich halt so durch Bus und Bahn. Und mit der Attraktion, die der liebe Steffen natürlich gemeint hat, das löse ich jetzt schon auf. Der Spannung halber ist natürlich der Körner dumm gemeint. Ja. Den habe ich gedacht, wir fahren nur drumherum, aber wir fahren nicht zu ihm hin, weil den kennt ja jetzt auch, den kennt ja auch jeder. Ihr kennt ja auch, wenn ich jemanden in Brasilien sage, der könnte Dom sagt, so, ah, bekomme Dom. Mhm, richtig. Natürlich. Ja. Und ähm, was wir noch so äh, erlebt haben, war vor allem sehr lustig, war, wir waren auch noch, wir sind ja nerds, wir gehen ja auch gerne mal in so eine Spielehalle. Mhm. In einer sogenannte, so äh, wie man es USA sagen wird, eine Arcade. Ein an Arcade. Ja. And we did a little bit arcade job, denn äh, da haben wir ähm, ein Spiel gespielt. Ja. Und äh, dieses Spiel war sehr mitnehmend. Steffen, was haben wir da gemacht? Was war das nochmal? Das meinst du jetzt? <lacht> ich meine, das, das mit vielen, vielen Munitionen. <lacht> Sportlicher oder das andere. Nee, ich mein, das andere? Das andere, das war so ein, ein, ein, ein, ein, ein Zombie-Spiel, wo man halt in eine Kabine reingeht und dann hat man von hinten und von vorne die Geräusche und hat auch so ein bisschen Ruckeln im Sitz und so weiter und so fort. Und du hattest noch eine 3D-Brille auf. Mir ja, war das Ganze etwas zu... <lacht> äh, naja, zu angsteinflößend. Ich bin da halt sehr leicht zu erschrecken bei sowas. Ja, auf Deutsch, du hast Muffensausen und bist nach einer Zeit rausgegangen. <lacht> du hast ja Anfangszeit mit der Kamera gefilmt. Vielleicht ja. reichen wir das auch noch kurz auf YouTube, auf unserem Kanal nach. Ähm, ja. Es handelt sich hier um das Spiel Escape 4D. Du sitzt auf einem auf einem Sitz, der auch noch wackelt dabei. Hast dabei ein großes Gerät, das als äh, Ego Shooter als Gewehr als Waffe dient und hast im Endeffekt in diesem Spiel dauernd so eine barblondige, barblondige, barbusige Blondine rumlaufen, die dir mit dem in deinem Arsch rumwackelt, äh, aber dann gleichzeitig sollst du auch noch auf Zombies schießen. Sehr anstrengend muss ich sagen. Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Also habe natürlich weiter auf Zombies geschossen und äh, das ist schon mal, die machen die typischen Jumpscares. Du wirst immer von der Seite direkt gesprungen, mhm. du weißt, es wird gerade ruhig. Und dann kommt von der Seite wieder irgend so ein Spinnenviech vorbei und irgendwann was für Steffen zu viel. Und der hat sich dann mit.. Äh seinen Sachen rüber zum Donkey Kong Simulator rüber gesetzt. Das war dann auch ein bisschen ruhiger. Da ist nur ein Affe, der mit Fässern schmeißt. Das ja. ist halt auch irgendwann. Ja. Muss man auch eingestehen, Steffen, wenn es da nicht geht, dann geht es auch einfach nicht. Da muss man die alten Spiele wieder ausprobieren. Ja, ja, richtig, Richtig, richtig. Ja, okay. Das war auf jeden Fall sehr schön. Greife ich dann lieber auf, so klasse gezogen. <lacht> das war auf jeden Fall sehr schön. Äh, ja. Muss ich echt sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ein bisschen was dazu schreiben wir euch bestimmt auch noch, äh, entweder im Blog oder äh, auf YouTube seht ihr noch zwei, drei kleine Sachen. Hm? Seht ihr dann auf jeden Fall. Aber wir äh, wollen euch ja nicht lange mit unseren privaten äh, Eskapaden langweilen. Denn wir wollen jetzt nach diesem Zombie-Thema noch ein bisschen mysteriöser werden. Bei mir klingelt schon so ein bisschen die Akte X-Melodie im Hintergrund. Ich darf ja nicht mehr mal die, so jemanden, die ich es an Und ich darf ja auch nicht singen, das habe ich mir um dir verboten. Ähm, so fing es an, ne? Also, es geht in Richtung Aktix, was du jetzt da mitgebracht hast. Du hast uns nämlich eine Serie mitgebracht, Chef. Ja, ja, ja. Ich habe eine Serie mitgebracht, die heißt Fringe. fringe? Und Fringe. Wie Fringe Dressing? Entschuldigung. <lacht> nicht fringe. <lacht> fringe. Fringe. Fringe. Und die Grenzwissenschaften. Heißt und das so? Ist das die Übersetzung von Fringe? Ich, ich glaube, das war so der Untertitel dazu, oder? Äh, frag mich doch nicht so ein Zeug. Sorry, so. sorry. Ich sorry, sorry. Nein, ich bin zu so vorbereitet im <lacht> Und da geht es praktisch um eine junge FBI-Agentin und äh, die kommt halt so nach und nach mit äh, Vorfällen in Kontakt, die halt äh, eben an dieses Paranormale äh, oder an die Grenzwissenschaften heranreichen. So, und ähm, dabei kommt sie auch in Kontakt mit einem äh, älteren Forscher, der eingesperrt ist, Walter Bishop, und dessen Sohn und... Ähm, ja, heißt der jetzt? Der ist doch dieser bekloppte Alt dieser Wissenschaftler, Richtig, ne? ja, Der ja. am Anfang in der ersten Folge wirklich so äh, total gar ist. Ja, genau. Und äh, Peter Bishop ist sein Sohn, ganz genau. Und äh, naja, und äh, Olivia Dunham ist praktisch die FBI-Agentin, die sich um die beiden dann mehr oder weniger kümmert. Also im Grunde bildet sie äh, im Verlauf der ersten Staffel mit beiden mehr oder weniger ein Team. Und da kommen dann noch andere Charaktere dazu, die halt vom FBI gestellt werden. Und naja, gemeinsam erforschen sie halt äh, sogenannte grenzwissenschaftliche Phänomene. Und äh, in der ersten Staffel wirkt das Ganze so wie, ähm, naja, so dieses äh, Phänomen Freak of the Week. Ja? Mhm. Also das heißt, in jeder Folge ähm, taucht irgendein anderes spezielles äh, grenzwissenschaftliches Vieh auf, sag ich jetzt mal. Oder, äh, grenzwissenschaftlich ist dein Lieblingswort, ne? Ich habe schon eine Bindung mit <lacht> grenzwissenschaftlich voll. <lacht> Nein, das kann ich kann mir von den Aufgaben. <lacht> so. Ja, ich hab Und, <lacht> und ähm, ja, genau. Und das ist halt ähm, ja in der ersten Staffel halt so, damit man die Charaktere kennenlernt, denke ich mal, äh, gelöst worden. Wobei sich im Laufe der ersten Staffel schon etwas, äh, wo, es, wo schon was angedeutet wird und am Ende der ersten Staffel auch dann äh, ähm, quasi. Noch mehr angedeutet wird und zwar, dass, dass äh, es ein Paralleluniversum zu dieser Welt gibt. Warum oh, hast du nichts gesagt? Ich hätte doch mit der Spoiler-Flagge hier rumlaufen sollen. Bitte? Ist das nicht neu? Was ist das? Parallelwelt, das, das weiß doch jetzt keiner. Nö, nö, nö, das ist, das kann man wissen, wenn man ich sich. Glaub, ich piep dich weg, den ganzen Podcast. <lacht> Gut, dass ich schneide. <lacht> und ähm, ja, und, und darum geht es dann auch in den folgenden Staffeln mehr oder weniger. Ja. Und quasi einen Krieg, der sich an an an, an zu bahnen droht zwischen diesen beiden Universen oder Realitäten. Hm. Krass. Ja. Ähm, was ist so die Motivation? Der ist ja in der ersten Folge ist ja, ja diese Frau, Olivia Dunham heißt sie? Du? Mhm. Mhm. Ähm, die hat ja in der, ich habe die erste Folge sogar gesehen, das mhm. muss ich ja dazu auch sagen. Ich habe leider nicht weiter geguckt, aber es war schon interessant. Es ging ja wirklich in Richtung Akte X. Diese Olivia Dunham hat ja in der ersten Folge noch so einen Freund. Das, das ist richtig. Genau. Und die versucht ja in der ersten Folge, passiert glaube ich mit dem Freund irgendetwas, weswegen sie ihn retten muss, mhm. ne? Ist das dann auch in der laufenden Staffel dann weiterhin so ihre Motivation oder äh, was, was will sie eigentlich? Nee, sie das, das war eigentlich, lernen? das ist, das ist im Grunde nur der Aufhänger der ganzen Geschichte. Okay. Ja, also, um, um den Freund geht es dann später äh, zwar immer noch so ein bisschen, aber ja, der spielt dann halt äh, keine größere Rolle mehr, ne? ähm, Die Motivation, wird sich erst im Laufe der Serie dann äh, herausstellen, die dahinter steckt. Das wäre dann jetzt aber wirklich gespoilert, wenn ich da jetzt zu tief drauf eingehe. Aber sie hat eine Motivation, ja. aber das ist das, gibt was ist Ja, eine Verbindung zu, praktisch auch zu dem Wissenschaftler, die sich erst im Laufe der Serie äh, aufdeckt. Also ist im Endeffekt gibt es eine Empfehlung für alle Verschwörungstheoretiker raus? Verschwörungstheoretiker würde ich jetzt noch nicht mal so sagen. Ähm, einfach für, ja doch, für Freunde von Akte X und für, äh, ja, für, für, für Serien mit grenzwissenschaftlichen Inhalten. Uh, bingo! <lacht> ja. Ja, oder wie auch einfach äh, der liebe Mulder zusammenfassen äh, würde. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen Ja. und die Wahrheit, die wir suchen, lieber Steffen, die liegt nicht draußen, die liegt vielleicht sogar noch weiter jenseits der Grenzen unserer Existenz. Denn ich habe dir ja letztens eine Frage gestellt und äh, da geht es nämlich um den Tod äh, indirekt. Es geht nämlich um die Frage, ich habe mich gefragt, Steffen, welche drei Filme würdest du gerne gesehen haben, bevor du stirbst? Und ähm, es, diese Frage ist schon krass, aber ich fasse aber auch vorne noch mal zusammen. Für alle Leute, die jetzt gedacht haben, ey, ich will jetzt auch noch ein Fringe-Fazit. Wenn ich richtig gehört habe, Fringe ist für die Leute, die so ein bisschen das Akte X-Feeling zurückhaben wollen. ne? Ja. Boah. Boah. Oh. Auch die Leute, die Ina's nachgucken, auch gucken. Ja. Ich liebe es, wenn Steffen Empfehlungen macht. Für Steffen hasst es Empfehlungen zu machen. Der wird es einfach jedem gerne empfehlen. Ja. Also nehmen Sie Ihr fünfjähriges Kind bitte auch in Fringe. Machen, das wird viel Spaß <lacht> haben. Guck mal. Aber wir waren ja mit Fringe so ein bisschen durch. Ähm, ich weiß gar nicht, warum du jetzt schon wieder damit anfängst. <lacht> ich wollte nur mal mein Schlussfazit geben, warum ich es mir auch angucken würde. Ich soll es mir ich angucken, weil ich glaube, ich hätte Bock auf Verschwörungstheorien. Wenn ich so nachmittags mir so sage, so, hey, der 11. September, der war bestimmt nur geplant und die Mondlandung war auch nur inszeniert, dann guck ich mir Fringe an. So sehe ich das. Pff, na dann viel Glück. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber die drei Filme habe hab ich ja so als drei Filme, ja, richtig. und richtig. Ähm, richtig. jeder von uns hat drei Filme aufgeschrieben und äh, ich glaube, Steffen, ich fand deine Auswahl so interessant und so unterschiedlich, F fang doch mal an. Ja genau, das wollte ich damit auch erreichen, mit dieser Auswahl, <lacht> dass die so unterschiedlich sind. Natürlich, natürlich, natürlich. Gut, bei Lenin habe ich mir ausgewählt, weil es ja. äh, ein deutscher Film ist. Da ich aber nicht so viel deutsche Filme gucke, äh, möchte ich den halt einfach mal als Beispiel bringen, wie man es machen kann. Was passiert in goodball -Line? Äh, Die Grenze geht auf. Die Grenzwissenschaftlich. Nein, nein, auf. <lacht> <lacht> also der Spiel in Deutschland, äh, zur, zur Zeit der, der Wiedervereinigung ja, oder zur stimmt. Zeit der Grenzöffnung vielmehr, und des Mauerfalls. Und ähm, die Mutter des Haupt, der, oder der Hauptperson äh, fällt halt noch während die DDR-Zeit besteht in ein Koma und wacht praktisch nach Grenzöffnung wieder auf und mhm. der Arzt verschreibt ihr aber äh, Ruhe und vor allem keine schockierenden Erlebnisse. Also stellen, äh, stellt stellt sein Sohn mit unter größerem Aufwand praktisch noch äh, ist so da, als ob die DDR noch existieren würde und versucht dann zu Schritt und Schritt sie äh, praktisch heranzuführen an die Wahrheit passiert mir auch dauernd ich schlafe manchmal sehr lange ein und extra ist die Staatsform gewechselt das geht mir so ab Dios mio denke ich schon, was ist da los <lacht> ja genau ja also das ist gut bei Lenin gut bei Lenin genau mhm. Soll ich, äh. mal, soll ich mal von meiner Liste was Ja, mach doch mal. Ich habe nämlich auch ein Problem, Steffen. Ich, hab, ich bin, du weißt ja, ich bin ein großer Vorbereiter. Ich habe jetzt auch, bevor wir hier angefangen haben, alles wieder auf Zettel draufgeschrieben. Der Steffen denkt auch, ich bin voll oldschool. Da sitzt oh. er mit seinem coolen äh, 18 Zoll Tablet rum und äh, surft die ganze Zeit auf unserem Organisi Organisationstool. Ja. Ich schreibe mir das auf Zettel. Ich habe nicht mehr hier stehen, welche Filme ich habe. Aber ich, ich, ich, ich werde sie erraten, weil ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich habe mir den falschen Zettel aufgenommen. Und zwar, ich habe mir ich habe bestimmt gesagt, Memento, ja, ich habe bestimmt gesagt Guardians of the Galaxy ja. und ich habe bestimmt gesagt Interstellar. Ja, ich habe richtig, ich habe doch nicht. Das, das ist schön, nicht dass alles du alles deinen schön. eigenen Filmen erraten Ich kannst. kann meine Pflegerin, <lacht> kann ich sagen, die Nens ist noch heilbar. <lacht> ja. ähm, ich würde in dem Fall habe ich kein, P, okay, ich habe keinen deutschen Film, aber ich muss ja auch sagen, großer Respekt, dass du gut bei Lenin reingenommen hast. Ein sehr guter Film, mhm. wen ich aus deutschen Landen auch immer empfehlen würde, ist das Experiment und die Welle. Ja, Wir Deutschen haben es halt einfach drauf, wenn es um Geschichte geht oder das Leben der anderen Oscar. Ne, ist ja auch, muss man nicht drüber sprechen. habe ich leider noch nicht gesehen. Aber, aber ich habe ja dieses, diese diese Fragestellung mit drei Filmen, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt, mhm. habe ich gesagt, welche Filme will ich denn auf dem Sterbebett noch gucken, bevor ich wirklich abkratze? Okay. Warum jetzt Memento? Memento ist für mich ein Film mit dem ich immer verbinde, dass ich etwas anders sehen muss. Was ist Memento? Du kennst Memento jetzt zum Beispiel nicht. Memento musst du dir als Film vorstellen, der rückwärts läuft. Jetzt natürlich nicht, indem die ganze Zeit alles rückwärts gelaufen sondern Handlung spielt rückwärts. Es fängt also sozusagen mit dem Ende an und geht bis zum Anfang zurück. Mhm. Warum das so ist, warum man das so machen kann, ist, der Hauptdarsteller des Films, dessen Namen natürlich überhaupt nicht einfällt, aber das ist ja auch egal, der Hauptdarsteller, <lacht> der ähm, hat ähm, eine Krankheit, äh, er hat nämlich Probleme mit seinem Langzeitgedächtnis. Mhm. Der kann sich also nur so gewisse fünf bis zehn Minuten Abschnitte merken und dann macht es bei dem Klack mhm. und der weiß wieder nichts. Deswegen schreibt er sich ziemlich viele Sachen, Tattoos und sowas auf und durch diese Krankheit ähm, spielen viele Leute mit dem ein falsches Spiel. Mhm. Und dieses rückwärts erzählen vom Ende bis zum Anfang und um dann rauszufinden, was hinter diesem ganzen Komplott, in den das reingeraten ist. Es geht da um um falsche Freunde, um, um Liebe und sowas in die okay. Richtung. Das ist so anders dargestellt. Da wird hier dann auch auf dem Sterbebett klar, <lacht> wenn du zusiehst, wie andere Leute sterben. Mhm. <lacht> ähm, Warum betrachten wir eigentlich immer alles äh, von der Zeit her, vom Anfang bis zum Ende? Warum schauen wir nicht mal von unserem Ende bis hin zurück, was wir eigentlich ja auch, bevor wir sterben, auch so machen. Und deswegen habe ich den als Film genommen, den ich mir wirklich noch gerne angucken möchte, bevor ich sterbe. Aber, ich muss natürlich auch sagen... Wenn ich wirklich sterben sollte, ich glaube, ich würde ihn nicht nehmen, weil er es dann auch zu hart in manchen Dingen. Also es wird ja schon bluten. Ich glaube, bevor ich sterbe, will ich über so Bambi-artige Filme gucken. Ich glaube, dann könntest du auch mit deiner Disney-Collection rüberkommen. Ich mhm. sage, Steffen, komm mal rüber, ich glaube, ich sterbe. Dann würdest du wahrscheinlich kommen mit, ey, Bambi, Goofy gucken und sowas. Ich glaube, das wäre mir lieber dann. Ja, deswegen habe ich ja als einen meiner Filme auch Der König der Löwen eingetragen. Ja. Sehr gut, <lacht> Weil äh, das ist natürlich ein Paradebeispiel für eine, ein, ein, ein Genre, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Zeichentrickfilme. Mhm. Und äh, tatsächlich, Tatsächlich ist König der Löwen einer meiner absoluten, absoluten Lieblingszeichentrickfilme, wenn nicht sogar der Lieblingszeichentrickfilm ja. überhaupt von Disney. Und ähm, ja, weil er halt ähnlich ans Herz geht zum einen wie Bambi damals, aber zum anderen hast du mir geguckt? damals nicht, aber, <lacht> aber später gesehen? ja. Und ähm, und jetzt hast du mich rausgebracht. Und äh, äh, äh, äh, andererseits auch wieder sehr sehr witzig ist. Ja und äh, ja also hat eine tolle Filmmusik dabei ja von Elton schon geschrieben oh, ja. und äh, ja deckt halt alles ab was man bei einem klassischen disney Film sehen will. An Steffen wenn ich doch von dir irgendwas von einem Film hören will dann will ich auch Zitate hören ich will sowas hören wie Hakuna Lauf. Matata Lauf Simba Lauf das du hast du nicht gesprochen sage ich gern das sind so die typischen Sachen Hakuna Aber mein Tata. König der Löwen hat doch einfach auch den ganzen Reichsmodem. Steffen. Steffen. Steffen, Steffen, Steffen, Steffen, Steffen. Moment, Moment. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, ist okay. Auszeit für den Podcast. nein. nein, Steffen, Steffen, Auszeit. Viel Das war kein Witz am Anfang. Wir sollen nicht singen. Das, heißt, das da hat eine neue bei Basti ergeben. <lacht> das mit dem Singen lassen wir jetzt bleiben. Und wenn du so weiter machst, Steffen, dann wirst du bei Darkwing Dark nachher später auch nicht mehr Ach, das Titelmelodie singen. Okay? Ich konnte jetzt gerade nicht anders. Du wolltest ein Zitat. Ich wollte Zita Ich wollte Und? nicht, dass du singst. Moment. Das ist das beste Zitat, was man aus dem Disney-Film nehmen kann. Lauf, Simba, lauf. Ein Lied. Nein. Es gibt so viele gute Sätze in dem Film. Da kommst du mit einem Lied. Was hat er gesagt? Oh nein. Er hat das Böse-Bot gesagt. Was hat er? hat er? Ach nee, warte mal. Wie, war das? Wie hat er mich genannt? Er hat das Böse-Bot gesagt. Wie hat er mich genannt? Man nennt mich Wachzinschwein, ich krieg's nicht mehr jetzt. Egal. Ich überlege auch gerade, ob ich dich wieder singen lassen soll, weil das <lacht> immer. Nee, äh, <lacht> ein klassisches Zitat, ein klassisches, egal, so. Lauf, Simba, Lauf. Nick, <lacht> äh, die Matschbanana. Genau. Von Rafiki. Ja, richtig. Ja, was kriegen wir noch? Lauf, Simba, Lauf ist für mich eins, weil es der emotionalste Moment war. Und wo der Vater mit dem Sohn spricht, aber dann habe ich nur diese Stimmlage im Kopf, die er sagt. Weißt du, das so würde ich gerne mit meinen Kindern die ganze Zeit sprechen, damit die einfach die Fresse halten als Erziehungsmaßnahme. Hey Jonathan, erinnere dich daran, was dein Vater immer gesagt hat. Der, der wäre verstört und der würde auch brav das machen, was ich will. Ich brauch so ein Stimmenheilding. Moah. Na naja, ja, gut, egal. Ja, gut, sei erlaubt mit den mit den Musikzitaten, aber ich werde das jetzt mal auf äh, einen Hattrick drauf machen, dass du <lacht> einmal gesungen hast. Beim dritten Hattrick bist du raus aus der 13. Etage. <lacht> Nein. Ich bin mal ganz fies jetzt. Aber ähm, ich habe ja äh, du bist ja, du ja sozusagen, du hast Popkultur alles genommen, was was lock Lockerflockig ist, aber was auch alle Emotionen bietet, ist auch traurig gleichzeitig. Und ich habe etwas genommen, da werden sich auch viele wundern, es ist halt relativ neu. Guardians of the Galaxy ist natürlich nicht so lange her, mhm. aber ich habe die Leute auch ja schon länger damit genervt. Guardians of the Galaxy, das ist der Punkt, warum ich gesagt habe, ich will auf meinem Sterbebett nur noch Filme gucken, die mich zum Lachen bringen und die ein bisschen lockerer sind. Und Guardians of the Galaxy ist für mich aus dem Science-Fiction-Bereich eines der besten Filme der letzten Zeit, wo ich sage, in der letzten Zeit, ne, ich, ich nehme auch Star Wars mit rein. Also ich mhm. finde ihn besser als Star Wars, habe ich ja schon mal gesagt, also dazu stehe ich auch da weiterhin. Mhm. Ähm, ist einfach ein Film, der ist gut gemacht und der bringt mich zum Lachen und der bringt mich auch zum Staunen, dass noch Weißt du, wenn ich am Sternbett liege und blicke zurück und denke mir, boah, wie viel Scheißfilme es gab. Und dann ist da Guardians of the Galaxy, dann denke ich mir so, die Welt ist noch nicht ganz voll jetzt kann ich sterben. Mhm. Und bei Guardians of the Galaxy handelt es sich natürlich um eine Comic-Verfilmung. Das geht um eine Weltraumpatrouille, bestehend aus Außenseitern. Da ist ein Waschbär dabei, da ist ein sprechender Baum dabei. Und natürlich auch äh, star -Lord. und die versuchen... Ähm, die Welt zu retten, muss man einfach ganz kurz sagen. Und äh, der Film Oder das macht Universum. Das Universum, Entschuldigung. Und es macht ja. einfach so viel Spaß. Deswegen habe ich den auf meiner Liste noch mit drauf. Und ja. äh, deswegen finde ich... Aber vielleicht muss man auch was nachdenklicher werden auf dem Sternbild. Vielleicht hast du was nachdenkliches für mich. Vielleicht gibt was zum Nachdenken. Ja, gibt es. Äh, ja. Und zwar, warum nicht einen Film draufpacken, den man, äh, der tatsächlich ein, ein, ein Leben umreißt. Okay. Was hättest du im Angebot? Der Mondmann. Ah, Nehme ich 500 Gramm. Nehme ich 500 Gramm, Mondmann. <lacht> ne, und der Mondmann ist praktisch äh, ein, eine, eine Biografieverfilmung des... Äh, an dieser Stelle Schnitts jetzt. Bitte hier Vorbereitung. <lacht> In der Zeit, äh, ein Lied, nein. <lacht> Äh, wie hieß er denn? Verdammt ich komme gerade echt nicht drauf. Ist es Nachensprecher? Wir spielen jetzt, wir spielen das Post-it-Spiel. Ist die Person männlich? Ja. Ist sie ein Star? Ja. Äh, ist sie aus dem Filmgeschäft? Ja auch. Also... Warte mal, Andy Kaufman. So, also... <lacht> das ist das schlechteste Post-it-Spiel, was ich hier mitgemacht Stopp. habe. Stopp, Es geht also um das Leben von äh, Andy Kaufman, einen äh, US-amerikanischen Comedian wenn man das so sagen möchte. Er hat sich selber nie als Komedian gesehen. Mhm. Zumindest wird es in dem Film so dargestellt. Und ähm, ja, er, seine Lieblingsaufgabe bestand daran, darin, auch sein Publikum eine, einer gewissen Probe zu unterziehen, ob sie das, was er da als als äh, Unterhaltung darstellt, auch verstehen würden. Ne? Und das hat er in, insofern gelöst, als dass er sie auch ganz gern mal mh, hinters Licht geführt oder reingelegt hat. Und ähm, ja, es ist eine wunderbare... Hast so, so, du nee, so ein Beispiel für Sinterlichtung? Da kann ich mir noch nicht so was vorstellen. Achso, na gut. Also jetzt es gab zum Beispiel ähm, eine weitere Identität, die er sich auf der Bühne geschafft hat. Die des Tony Clifton. Mhm. Und ähm, ja, viele haben sich jetzt gedacht, äh, gut, äh, Tony Clifton, das ist natürlich Andy Kaufman. Und der hat den aber... Ähm, auch separat angeboten praktisch zu äh, zu, zu äh, Auftritten quasi und ähm, der war wohl im Einkauf günstiger und jetzt haben sich die meisten dann halt gedacht äh, gut wir nehmen wir buchen Tony Clifton für günstiger und haben aber einen Kaufmann sowieso dabei mhm. und das hat er irgendwann mal äh, so rumgedreht dass er praktisch seinen Kollegen der die ganzen äh, Gags mit ihm zusammengeschrieben hat Bob Mutter hieß er mhm. ähm, als Tony Clifton auftreten lassen hat und dann als Andy Kaufmann auf die Bühne kam, ja. zusätzlich. Ich und dann war man auch sich schon das Licht geführt, ich komme nicht mehr mit, aber irgendwie ja Und schon war man sich nicht mehr ganz sicher, sind jetzt wirklich dieselben oder okay. ist es wirklich dieselbe Person oder irgendwie so. Ähm, führt er uns dahin das Licht, ja. Oder er hatte das Gemischtwrestling eingeführt. Ja? Also Frauen er, gegen Männer? Ja, ja genau. Ja, oder nein. Männer gegen Frauen, also er gegen Frauen halt. <lacht> <lacht> ja. Und hat halt ähm, zum Beispiel immer wieder gesagt, die erste Frau, die mich schlägt, die heirate ich. Und äh, später kam dann raus, die kannten sich halt schon und waren schon zusammen. Okay. Waren schon lange ein Paar und, und also sehr viel Show dabei und äh, ja, ein gewisses äh, Ding, dass man Leute das Licht führt. Was dann so weit ging, dass, dass selbst die Leute nicht mehr geglaubt haben, als sie gesagt haben, ich habe Krebs. Mhm. Und sterbe. Und bis heute hält sich hartnäckig die Theorie, dass er doch noch leben könnte. Also ähnlich wie das bei anderen Stars der Fall ist. Okay. Ja. Was, was, warum sollte ich mir diesen Film angucken, bevor ich sterbe? Was sagt mir dieser Film? Du oh, tu mir einem investigativen <lacht> Aber Jetzt. ich habe doch die Frage so gestellt, deswegen sagst du uns doch den Film. Äh, Ja. Es ist ein Jota-Film, musst du gucken, bevor du Wat Was, was, was? Ich hab gesagt, es ist ein Jota-Film, musst du gucken, bevor du stirbst, oder? Ja. nee, Es ist ein es ist, es ist, es ist ein einerseits bewegender Film, aber auch ein sehr unterhaltsamer Film, ähnlich okay. wie König der Löwen. <lacht> nein, Quatsch. Das ist ein schöner Vergleich. <lacht> nein, der Vergleich hinkt, aber äh, nein, es ist, es ist halt ein, ein Film, der mit unterschiedlichen Emotionen spielt. Und deswegen finde ich, das ist einfach ein Film, den kann man sich vor vor Sterben auch gerne noch mal angucken. <lacht> ich hab irgendwie vom Saunagang, wenn du das sagst. Bevor wir sterben gehen. Aber äh, ich glaube, du hast eine der wichtigsten hast du eine der wichtigsten Tatsachen eigentlich schon gesagt? Wir haben jetzt viel über die Handlung gesprochen. Aber wer spielt eigentlich diesen Andy Kaufmann? Jim Carrey. Hast du was gesagt? Grad? Nee, hab ich glaube ich nicht. Nee. Jim Carrey ist ja eigentlich für für eher so ähm, ist das so der Film, den man empfiehlt, wenn man eine ernste Jim Carrey äh, Film gucken will? Eine ernste. Eine, einen meine, ernsten. Ja, also er hat er hat natürlich auch seine komischen Anteile da drin und die bringt er natürlich trefflich rüber. So typisch äh, wie bei äh, Ace Ventura oder sowas? Nee, ja, nicht, nee, nee, nee, nicht so über, überspannt, ja. Aber ähm, gut, also der Rolle entsprechend halt, ja. ja. Und ähm, er hat aber auch seine ernsten Momente natürlich in dem Film durch diese Krankheit. Und es gibt eine sehr schöne Schlossszene, aber die möchte ich jetzt nicht. Und das ist. Äh, hast du die Krankheit erwähnt? Entschuldigung. Hast du die von gesagt? Was? Hast du die Krankheit von ihm gesagt? Von äh, Krebs. Krebs, Entschuldigung. Das ist ja. verdammt ja. ja. Und äh, so, es gibt da. Äh, ja. Ich würde jetzt zu viel verraten. Also nee, nee, ist guckt okay. euch den Film an, der ist echt herrlich. Okay. Ist von Milos Forman, der ja für äh, seine Biografieverfilmungen bekannt ist. Amadeus mhm. hat er zum Beispiel gemacht. Und ja. äh, äh, hier, ähm, na, dem Hustler, Chef Flint. Oh, Jeffler? Hustler, Hustler. Was für ein Hustler? American Hustle? Nein, Hustler. Dieses amerikanische... Die hat Nein, die Süßigkeiten, nichts zu tun. Oh Gott, Basti ist zu jung. 50 äh, Cent? Äh, nein, das ist auch so ein, ein, ein, ein, ein. ein, ein ähm, meine ich Ich glaube, es ging eher in Richtung Playboy, dieses Blättchen. Oh, uh, Chefner. Nein. Wer nimmt denn den Den Hustler, ja, den Hustler weiß ich nicht, das ist für mich. Egal. Schluss. Steht. Aus. Gut. <lacht> Fangen <lacht> Sie mit der 14, wenn Sie über ältere Sachen Bescheid <lacht> <sein> wissen wollen. <lacht> ich weiß nicht, was du vor Wie hieß der denn? Ich, äh, egal. In dieser Gedankenpause habe halt hab ich mir nicht. überlegt, wenn ich mir Filme angucke, also ich weiß nicht, ob, Mon also ob ich Lust habe, wenn ich auf dem Sterbebett liege, Leute beim Sterben zuzugucken als Film. Ist dann so, so eine Frage, wo ich mich ganz genau weiß. Ja, was, was denn sonst bin ich da? <lacht> ja, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt kann ich Leute beim Sterben zugucken. Ich mach's da ja gerade selber durch. Weiß ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, habe ich mir etwas mit, mit einer Aussagekraft genommen, wo ich gedacht habe, okay, Warum ist es mein ganzes Leben gegangen? Was ist eigentlich das Wichtigste, was ich mitgenommen habe? Und jetzt werde ich ein bisschen sentimental. Es ist nämlich schon wieder ein, ein sehr viel neuerer Film, ähm, Interstellar. Der ist ja auch erst vor kurzem im Kino gelaufen. Weil da reicht halt die Erinnerung auch nicht. <lacht> Korrekt. Ich weiß nur noch, dass ich gemacht habe ich keine Ahnung. Und ähm, im Weltalbisten gespielt haben Genau. Und Außer im ähm, Matthew McConaughey hat hier. McConney hat hier die Hauptrolle und spielt hier einen Familienvater. Und ähm, ein Familienvater, der aber für das Überleben der Menschheit. Die Menschheit wird im Endeffekt von ähm, sehr bedrohenden Sandstürmen ähm, hingerichtet. Und und ähm, es wird wohl auch klar, wenn das so weiter wird es die Erde nicht mehr lange geben und die nachfolgenden Generationen werden einfach dahin siechen, dann war es das mit der Erde. Müssen sie ja, das versuchen. ist sowieso klar. Ja, ja, das ist ja eh klar. Es wird hier nur beschleunigt. Und ähm, in diesem Fall gibt es aber eine Rettungsmöglichkeit, dazu muss aber... Ähm, dieser Matthew McCorney, den er darstellt, ich weiß seinen Namen natürlich immer nicht, ähm, muss er äh. durch ein schwarzes Loch fliegen. Und wie wir alle wissen, hat Stephen Hawking ja immer gesagt, dass äh, schwarze Löcher Arschlöcher sind. Denn äh, die Zeit wird gedehnt und gerafft und sonst irgendwas. Wenn da acht Jahre vergehen, vergehen hier acht Millionen Jahre. So ungefähr. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich populiert. <lacht> und das Problem ist, er muss in... Wissenschaft mit Richard Hagen. <lacht> Es wird natürlich ähm, so der Zwiespalt gebracht zwischen, ja, wie viel Zeit vergeht auf der Erde, wie kriege ich es hin, die Welt noch zu retten, was wird alles passieren und diese Schlussbotschaft, ohne jetzt was spoilen zu wollen von dem Film, ist eigentlich wirklich, äh, dass sich die Liebe in irgendeiner Form immer durchsetzt, das klingt jetzt sehr arielmäßig, aber wenn man einen Film gesehen hat, ähm, er hat mich wieder so weit berührt, ich gehe immer mit einem Kumpel ins Kino und mit dem Kuh ich lusterweise immer filme, wo wir rauskommen und beide uns gegenseitig anschweigen. Einfach weil der Film uns erstmal so getroffen hat, dass wir einfach die ganze Zeit in Gedanken drüber nachdenken, fuck, was wollten denn der Film eigentlich? Und super toller Soundtrack. Das dazu. Mhm. Das würde ich mir noch zum Schluss angucken. Ich glaube, ich würde im, äh, im Bett heulen und dann würde ich einfach sterben, weil ich gedacht habe, ach, Interstellar war so schön. So <lacht> sieht's aus. Hast du noch einen, du hast auch deine eine, eine, eine drei durch, ne? Ich hatte auch meine drei durch. Genau. Sag mal, also du hast das mit der. Mit der mit der As Astronomie? Nee, Ast Astro. Astronomie, glaube ich. Weil Astronomie wäre, wenn ich hier das in Karten legen würde. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ist das dasselbe mit den Sternbildern? <lacht> Ähm, er hat doch so in etwa dieselbe Bedeutung. <lacht> ja, ich lese es gleich vor. Zum Schluss der Folge machen wir einfach noch Glückskicks auf, den hast du auch schon. Stimmt, dein die haben ja auch aber also also so ne? ungefähr dieselbe Bedeutung wie Sternbilder, oder? Ja, nur bei den Glückskicksen ist es so, dass kleine chinesische Kinderarbeiter dafür gesorgt haben, dass oh. du eine Botschaft kriegst. Und dass die mir dann hoffentlich im Hals stecken bleibt. Richtig. Und bei den Horoskopen ist es so, da ist es so eine alte abgefragte Frau, die auch vor der Glaskugel sitzt und 1000 Euro dafür kriegt, dass sie hinschreibt, sie haben morgen ziemlich viel Glück. <lacht> Ja. So, äh, 30 Sekunden sind um, ne? 30 Sekunden sind um, ja. Okay, danke. <lacht> du darfst deine Aufgaben, würde ich sagen. Also wenn du es erledigt hast, dann hast du uns Das wäre jetzt diskutiere die Bedeutung der Sternzeichens. Sehr schön. Steffen hat also jetzt, wenn ihr es noch nicht vergessen habt, hat jetzt eine seiner erwischt Aufgaben erledigt und ich habe ihn nicht dabei erwischt, das heißt, er kriegt einen Punkt. Sehr schön, Steffen. Ähm, ja, also das äh, nochmal zusammengefasst. Ich empfehle Interstellar, Guardians of the Galaxy und Memento. Und Steffen, du empfehlst fürs Sterben. <lacht> König der Löwen, da kommt oft ein Sterben ja, ja. Äh, Ist auch Sterben vor. Der der Mondmann und Goodbye Leni. Genau. Also guckt euch diese Filme auf jeden Fall an, wenn ihr einen davon nicht kennt. Ich werde mir auf jeden Fall mal Der Mondmann angucken, den habe ich von Steffens Film noch nicht gesehen. Und vielleicht guckst du dir auch Memento an. Memento würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Ja. Ja. Also im Memento ist auch äh, ziemlich viel schauspielig gemacht werden muss. Man muss ja sozusagen jemanden spielen, der dauernd sein Gedächtnis immer wieder vergisst. Da muss man ziemlich viel nachdenken. Das kann ich nicht. Äh, man muss auch relativ <lacht> spontan sein. Und ich habe zum Thema spontanes Schauspieler, da habe ich mir eine Idee überlegt. Ah. Ha, und bin, du schlägst ja wieder Brücken, Leute, <lacht> lieber manchen <lacht> du? Das habe ich mal Kurs gelernt. Jetzt, Leute, habt ihr mal was ganz anderes? Ich bespreche nämlich jetzt mal einen kleinen Erfahrungsbericht von mir selber. Ich habe <lacht> mir nämlich letzter Woche für einen Improvisationskurs angemeldet. Und ähm, habe auch meine erste Stunde hinter mich gebracht. Und. Das wird jetzt alles ziemlich esoterisch klingen. Also ich nenne auch die Namen, die äh, die entsprechende Theaterpädagogin, so nennt man das, die heißt anne kathrin Auditor, das Seminar der, der, der VS heißt in dem Fall die Kunst, spontan zu reagieren, Improvisationstheater. Mhm. Und äh, ich hatte mir versprochen, ähm, dass ich versuchen kann, so ein bisschen spontaner zu reagieren, weil ich immer das Gefühl habe, das läuft nicht immer ganz so spontan, ich bin nicht so gut im Überleiten in realen Leben wie hier in diesem Podcast, das ist ja alles auch gut geschnitten. Der Steffen muss ja ein Gestammel zusammenschneiden, des ist eine Sau. <lacht> ähm, <und ich> hatte <lacht> ja, Vor allem muss ich mein Gestapel von vorn raus. <lacht> <lacht> naja. Machst du das? Wir sind doch real, wir schneiden natürlich nichts raus. Ähm, und ich hatte die erste Stunde, ich komme da rein, also erstmal typisch VS-kursmäßig. Ich war natürlich erstmal, wie ich es immer mache, wenn ich äh, was kenn, dann will, ich, ich gehe erstmal auf die Toilette, gucke mhm. an, 70er Jahre Klo, okay, es sieht aus wie in meiner Uni früher. Gehe dann in einen Raum rein, wo Leute drin rumstehen, die Stühle sind alle an der Seite, die Tische auch an der Wand. Mhm. Und es stehen. Ältere, ein älteres Pärchen da, oder ist gesagt, ein älterer Mann, ältere Frau, dann vielleicht jemand in meinem Alter und dann noch so zwischendrin noch ein bisschen verteilt es sind. Uns, ungefähr eine Gruppe von neun Leuten gewesen mhm. und die quirlige Anni, dürfen wir sie nennen, die dann direkt auf mich zugerannt kam und erst meine Hand so, in meine riesige Patschehand so. Ich bin die Anni und ich so, ich bin der Basti. Die, die Lehrerin, ja. Die ist die Lehrerin, genau. Also mhm. sieht auch sehr jung aus. Und ähm, ich gebe jetzt mal ein paar Übungen mit so durch. Ähm, vielleicht Steffen machen wir die auch, auch einfach, einfach mal mhm. spontan. Gerne. Ähm, jedenfalls nicht, die mit Pantomime zu tun haben. Ähm, <lacht> wir oh, jetzt kümmer, nur das war's. So eine halbe Super Stunde Podcast, ja. <lacht> Ähm die erste Übung war erstmal, dass wir aufschreiben mussten, was wir vom Kurs erwarten. Das war noch keine großartige Übung. Aber was ich die Angst habe, wovor ich ja immer Stress habe, ist, sich vorzustellen. Wenn jemand mir sagt, wir machen jetzt eine so Vorstellung, so, dann rettet es bei mir schon im Kopf. Was sage ich denn? Ich bin jetzt der Basti, sage ich jetzt was Privates, sage ich was Berufliches, wann langweilig, langweilig ich Kill Leute? wann mache ich das? Ich habe mir schon im Kopf so überlegt, ich bin der Basti und ich mag Comics. hex Dann hätte schon jeder sagen können, ah, nerd, komm, stellen in die Ecke. <lacht> Aber es war gar nicht so. Das Vorstellungsspiel hat ganz anders funktioniert. Man hat nämlich einen Kreis gebildet. Da habe ich erst gesagt, oh, Gesprächskreis. <lacht> Aber sie hat einen Ball geholt und diesen Ball ne, hat jeder immer nach rechts, in die rechte Richtung so weitergegeben. Mhm. Ne? Und das heißt, demjenigen, dem du als nächstes den Ball gibst, dessen Namen musst du auch sagen. Und von mir, rechts von mir stand immer der Ulrich. Dann habe ich auch vorher schon gewusst, dann konnte ich also immer sagen, Ulrich. Dann kam ein zweiter Ball ins Spiel. Der zweite Ball ging links rum. Mhm. Und links rum von mir stand immer die Julia. Also habe ich natürlich die ganze Zeit immer rechts Uli, links Julia. Und dann kam ein dritter Ball ins Spiel. Als Es ist im Endeffekt wirklich, um den Namen kennenzulernen. Und da wird ein Ball in einer fixen Reihenfolge geworfen. Da hat die Anni die Lehrerin, mir den ersten Ball zugeworfen. Und ich war so froh. Sie kann sich nämlich mit Namen auch überhaupt nicht klar. Sie hat mir den Ball fünfmal zugeworfen und jedes Mal musste sie überlegen, wie ich heiße. Mhm. Also erster Wurf war so, Tobi? Und ich so, Basti? Und sie so, ah ja, klar. Und die nächste Mal hat es auch nicht besser funktioniert. Mhm. Und... ähm. Dadurch lernst du halt schon mal zwei, drei Leute vom Namen her kennen, weil ich bin auch ganz schlecht den Namen, super Übung, das war jetzt aber nur zum Namensvorstellen. Es hat schon ein bisschen gelockert. Die nächsten Sachen sind die, wo ich da gedacht habe, so, okay, jetzt wird es auch interessant. Du gehst zum Beispiel mit Steffen im Raum rum und würdest jetzt zum Beispiel, du bist ja jetzt bei mir zu Hause, würdest du auf irgendwas zeigen, du zeigst zum Beispiel auf das Bild, was ich hier hängen habe von New York und sagst, das Bild. Mhm. Geht es weiter im Raum rum und benennst die Gegenstände so, wie sie auch heißen? Ja, das können wir ja hier machen. Ja, willst du mal rumgehen im Raum? Ich gehe mal rum im Raum. Okay, dann geht es jetzt mal rum. Ich stelle dich mal ein bisschen mehr in die Mitte. Ich muss dann halt erstmal. Ja, du hast zwar nicht viel, äh, viel gehen und ich äh. werde dir gleich dann die zweite Aufgabe dazu nennen, aber erstmal gehst du mal ein bisschen rum und benennst mal die Sache, die du siehst. Das Spiegel. Mhm. Ähm, da sieht man auch ganz gut. Ja. Äh. Der Steffen sucht gerade noch nach Sachen, das ist bin wenig hier drin. <lacht> Straße Straße an der Wand, ich habe so eine schöne Straße an der Wand, die ich drauf gemalt habe. Genau. Holzmännchen. Ja, Holzmännchen haben wir auch. Oh, hier im Buch. <lacht> ja. Butter. Genau. Der Steffen geht also jetzt gerade rum, also er geht nicht wirklich, weil er Weil Ich gehe mal. Ja, ein bisschen, ich, ich auch ja, also ich ein bisschen rum. Auch Und ich gehe mal. mal die 3D-Wirkung im Podcast drin haben. Und so. jetzt gebe ich dem Steffen die zweite Aufgabe. Es blöd, wenn man alles auf dem Mono runterkriegt. Richtig. 3D-Wirkung. Aber ich äh, gebe dir die zweite Aufgabe. Geh im, Raum, geh im Raum rum so. und gib jedem Gegenstand einen anderen Namen. Okay. Das heißt also nicht den Namen von irgendeinem Vorgänger, sondern einfach das, was du dir vorstellst. Stell den Gegenstand vor und sag ihn einfach. Mach das mal ein bisschen Stefan. Steffen, mach das jetzt. Ja, ich mach das mal ein bisschen. Ähm, gut. Ja. Ähm, also er hat es gerade auf eine Green-Enter-Mütze gezeigt und hat gut gesagt. Ich äh, geb dir mal ein bisschen Zeit, damit du auch überlegen kannst. Er zeigt auf mich. Buddha. Genau, und nennt mich Buddha. Ist schon schwer, oder? Merkst du, du musst überlegen, was du ja. zeigst und was zeigt, dann zeigt doch was anderes. Ist egal, das kannst du auf alles zeigen. Brunnen? Ja, hat es auf Wasser gezeigt und nennt es Brunnen. Das ist sehr, sehr kreativ, man sehr kreativ. Schon. Komm, ein Gegenstand äh, noch, dann erlösen wir die Hörer. Äh, was ganz kreatives, komm. Presse. Ja, Steffen hat auf meinen Drucker gezeigt und hat es Presse genannt. Sehr schön. Also, aber du hast schon gemerkt, bei dieser kleinen Übungsrunde, es ist schon was schwierig, oder? Ja. Also, du musst im Kopf ja schon dir, also du hast das natürlich jetzt nur im kleinen Rahmen gemacht. Du musst ja. dir vorstellen, wir sind im Raum rumgegangen zu neun, in verschiedenen Richtungen. Ja. Und haben uns, äh, jeder gegenseitig irgendwelche Sachen gesagt. Ich bin dann vorbeigelaufen, ja. der dann anfing und zeigte auf dem Fenster und sagte, Wurst. Ich habe mir gedacht, das ist eine der wenigen wo mein kritisches Ich gesagt hat, wenn jetzt jemand hier reinkommt und sieht, wie wir hier äh, rumrennen, äh, ne? Und ich sag zum Beispiel da äh, Wurst oder die eine russische, die mit dabei sagt, so äh, die hat sogar äh, Burgersümel gesagt, irgendwelche russischen Sachen, wo ich gedacht habe, das ist doch schon fast Schummel, die kann sie nämlich alles sagen. Ähm, dann, äh, ne, dann, dann ist das... Wie soll ich das erklären, das, dein Denkmuster wird durchbrochen. Du bist auch gar nicht mehr damit beschäftigt mit den Sorgen von deinem Alltag, sondern du bist damit beschäftigt, deine Fantasie anzuregen. Mhm. Und das haben sie beim info immer weiter mit anderen Übungen auch gemacht. Das ist immer, sie hat es immer weiter fortschreitend gemacht. Dann ist sie rübergegangen und wir haben Pantomime gemacht. Und bei der Pantomime war es zum Beispiel so, einer macht was vor. Ne? Ich habe zum Beispiel Mauern vorgemacht. Mhm. Der andere muss nur fragen, was machst du denn da? Mhm. Und da muss ich ihm wiederum eine andere Tätigkeit nennt die ihr Panto nämlich darstellt. Es ging nicht darum, das zu erraten, mhm. sondern immer sich gegenseitig das wiederzugeben. Okay. und dir da noch was einfallen zu lassen, ist schon richtig, richtig schwierig. Mhm. Ich für meinen Teil kann sagen, wer mal einfach ein bisschen rausbrechen will, es gab ein bisschen Theorieteil dabei, klar, wo sie auch gesagt hat, man muss sich ein bisschen überwinden. Ich kann für meinen Teil ähm, Improvisationstheater in die Richtung, wenn sich das ein bisschen traut, zu empfehlen. Es ist nicht so. Es hat, man hat am Anfang so das Gefühl es ist so, hey ja, lass uns mal auch ein bisschen was machen, das ist aber gar nicht. Wenn du praktisch die Übung machst, dann ähm, dann ist das eigentlich egal. Und deswegen, das ist mein Eindruck zu Impro-Theater. Und ähm, ich, Steffen, schreibt mir eine zwei auf, denn du hast nicht mitbekommen, dass ich während des gesamten Podcasts bis jetzt drei Sätze in einer anderen Sprache als in meiner Muttersprache gesprochen oh. habe. Das waren einmal Englisch, Spanisch und jetzt gerade Russisch. Oh. <lacht> Ja gut. ja gut, ne? Ich bin im Zugzwang. Du bist Zugzwang. Ähm, mhm. Also nochmal zur Info, wir spielen ja immer noch erwischt und ich habe eine Mission davon erfüllt von meiner Karte. Ich passe die ganze Zeit auf. Also. Ich habe auch schon mal zweimal gedacht, ob ich erwischt sagen soll, aber äh, gut. Ähm, Steffen, mhm. ich, ich habe mir diesen äh, vhs kurs ja gewünscht und habe ihn jetzt auch durchgemacht, aber ich glaube, es gibt auch diesen Monat wieder viele Wünsche, die du und ich hey. gerne ja. erfüllen wollen. Und die ich glaube, es wird Zeit für die Wunschnews des Monats. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Dazu wieder um die Nachrichten von mir. Bastian Richelzagen und Herr Steffen Liebner. Er lieb. ist Ja, <lacht> Können wir das noch mal machen? Ich weiß, du schneidest das so ungern. Ja. So, ich bin noch. Bastian, so Steffen, jetzt gibts die News. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern, Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Diesmal fange ich an. Oder habe ich das letzte Mal schon angefangen? Egal. Also, ich wünsche mir, dass es endlich eine Goofy-Figur für Disney Infinity gibt, aber Flott. Ich wünsche mir, dass Griechenland Waffen für die Ukraine produziert und liefert, um aus den Schulden zu kommen. Ich wünsche mir, dass Videos, in denen Katzen auf Staubsaugerrobotern fahren, durch Videos ersetzt werden, in denen Staubsaugerroboter auf Katzen reiten. Werde diesen Text geschrieben? Also, da bin ich echt dabei. Du könntest schon fast an Haftbefehlern reichen <lacht> mit deinen Rhyme-Skills. Ich wünsche mir, dass es endlich Hackbällchen gibt, die mit Tomatensäße gefüllt sind, die wiederum mit Hackbällchen gefüllt sind. Erinnert mich an meine Idee mit Pute mit Pute füllen. Das finde ich auch sehr schön. <lacht> <lacht> sehr, sehr. Äh, ich wünsche mir, dass ein freier Radiosender aufhört, mich zu stalken. Ach, das ist ein Gewinnspiel. Scheiß drauf. <lacht> Und damit zur letzten Wunschnuss des Monats. Ich wünsche mir, dass die 13. Etage äh, e episoden immer am 13. des Monats erscheinen sollten. Und ich würde sagen, damit fangen wir am besten jetzt schon an. Denn jetzt ist der 13. Steffen! Ja! <lacht> wir sind veröffentlicht! Das waren die Wunschnews des Monats. <lacht> so. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ja. Gut, Steffen, ähm, ich habe dir vorhin ja eigentlich verboten zu singen, aber ich habe dir, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gesagt, dass du für dein äh, für deine Disney-Serie des Monats, weil wir kommen ja einfach nicht drauf hin, immer eine Disney-Serie zu besprechen, ich weiß auch nicht, woher das kommt. darfst du einmal die Titel, wenn du die singst. Ich möchte jetzt, dass das ganze Publikum sich erhebt und dir zuhört, während du intonierst. Erwischt? Was denn? Erwischt? Nein. Ich ich muss aufstehen. Ne? Das habe ich auch nicht mal im Kopf gehabt. Das ist das Lustige? Dann setze ich mich aber wieder hin, weil es auch nicht. Erwischt. Okay. Soll ich jetzt singen? Meine Damen und Herren, ich möchte Sie hier auf dem Kulturkanal der 13. Etage herzlich willkommen heißen. <lacht> hier ist Ihr Opernsänger Steffen Liebschmer mit einer Intonation des Darkwing Duck-Films. Wir wünschen das gute hast hier, Unterhaltung. Das hast du schon verraten, ne? Wir wünschen gute Unterhaltung. Helden dacke, geheimstag Schatten Dac und mehr. Kühner hackieren voll auf zack, nicht von ungefähr. Im Lufe schwindet er, doch bald taucht er wieder auf. so zu zwei, eins. Er geht. Du sollst doch weiter singen. Ich komme gleich wieder. Jetzt bin ich raus. <lacht> Darkwing Duck. 2, 1, Riesco. Darkwing Duck. So, das reicht. Okay, ich bin auch wieder da. War draußen schön. <lacht> Steffen. So, ich esse das mal. Jetzt. Achso, nee, ich muss jetzt die Serie besprechen. dann. Ich ähm, hätte gerne noch was trinken. Nein, äh. Jetzt. <lacht> Ähm, also, äh, doch, aber, kommen man dann nachmachen. So, also, ähm... Wolltest du echt was zu trinken? Nein, meine Stimme, Wir sind ja live. wenn ich singe, dann, äh, Wir kommen wieder, Steffen. Ja. Könnt ihr jetzt noch, während ich nicht sterbe, noch ein Lied singen? Tschüss! Ich kann noch ein Lied singen? Ah, denkst du an die Ernsthaft? Ja. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Nein. Ihr wollt das natürlich nicht. Nein, es geht natürlich heute auch um die, äh, äh, eine, meine Lieblings-Disney-Serien, Darkwing Duck, in denen... Same der. producer as ever, you? <lacht> er macht gerade den James. Nee, war das ein James? Ist der James? Mr. Winterbottom? Oh, oh, oh, oh. äh, ja, also... Mr. rein! <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das schon wieder eine Aufgabe? Erwischt? Nein! <lacht> oh. Ähm... In dem der in Lila gekleidete Schreckens... Schreckensbekämpfer, äh, Quatsch, Verbrechensbekämpfer Darkwing Duck, das... Ich hab das Gefühl, selbst wenn ich nicht im Raum im ich bin selber Bekämpfer. raus. <lacht> ist mir eine Unruhe hier. So kann ich nicht arbeiten. So. Okay, ist, hast du schon was zu Darkwing Duck gesagt? Eddie Erpel. Etty Erpel. Etty Erpel okay. ist der Protagonist dieser Serie. Mhm. So heißt er in seiner zivilen Identität, wenn er nicht gerade als Darkwing Duck sich durch St. Erbelsburg schwingt und die Gräueltaten unterschiedlicher dubiosen Subjekte, die natürlich so ein bisschen auch angelehnt sind an die an die äh, schurken der Batman-Gegner und oder Flash-Gegner und so weiter und so fort. Flash? Flash? Was für Flash-Gegner? Oh. <lacht> Nein, auf! <lacht> Ey, die rog Rooks, sie, Achso, du hast gerade, ich war gerade raus, du hast gerade einfach gesagt, er imitiert sozusagen die Schurken die, ähm, ja. aus den richtigen Ja, also ja. ja, so, so, so, ja, also es sind, sind angelehnt daran, ne, ja. Benny Book's Baum und, und, äh, ah, ja, okay. ja, und so weiter. Aber also diese Serie müsstest du ja auch noch gekannt haben. Genau, ich habe die auch richtig gerne geguckt und, ähm, was ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, ist, ob äh, bei Dark Nacke so gewesen ist, also es ist ja immer so Auftritt gehabt, so, ich bin schlecht Schlecken, der die Nacht durchflattert, ne, ob der auch so, ich so bin Enterhaken der Kaugummi, der, der den Haken hat er, klebt. Hat er, hat er auch so einen Enterhaken gehabt, mit dem ja. Er sich... Ja, der hatte seine Universalpistole so, ja. so, okay. und aus der kam entweder ein Enterhaken Ach, ja, und, Pistole, und, ja. und oder, oder als halt irgendwelches Gas. Okay. Den okay. Ich dann, ja, ich den hatte gedacht, raus, jetzt, ich habe die ganze Zeit in der Hand gehabt und so geschwungvoll mit dem Haken so geschmissen, er hat diese Pistole gehabt. Richtig, ne? richtig, ja, okay. richtig. richtig. Um, was mir an Darkwing Duck immer sehr gut gefallen hat, war seine rhetorische Brillanz, wenn er aufgetreten ist. Mhm. Dieses, ich bin der Schrecken, der dich nach durchflattert, ist ja nicht das Einzige. Er sagt danach ja auch, ich bin der, ich bin die Zyste an deinem Fuß oder sowas. So tolle Sachen, sagt er einfach. Ich bin der Kaugummi, der in deinen Haaren klebt. Zum Beispiel. Und ja. das ist richtig toll. Erstens die Rhetorik von ihm. Zweitens... Das Ensemble, ah, Ensemble ist auch so schön. Das Ensemble, ja, ist, ist ist, ist Ensemble ist sehr schön. Dazu gehört ja nicht nur Eddie Erpel, dazu gehört ja auch seine Tochter Kiki, seine Adoptivtochter. Ja. Mhm. Quack, der Bruchpilot, dem ja auch schon ne, der ist Richtig. auch dabei kennen. Und ähm, zwischendurch auch, ähm, mhm. so. ja auch Krachboment, heißt er da auch so. Ist auf Roboter so eine, so eine Stack. Dings, glaube ich. Dingsbundstack? Dingsbundstack, ja. ja, ja. Also wenn der auf Reifen sozusagen fährt und so eine Ente ist mit so einem so Robocop-Nachmacher, kann man einfach dazu sagen, das ist ein mhm. Robocop-Nachmacher. ja. Oder? ja. Und ähm, die Gegner sind natürlich auch, da hast schon recht, total lustig, da, da fällt mir direkt ähm, Fiso Duck ein. Das genau Gegenteil von Darkwing ja. Duck. Erkennbar daran, Darkwing hat sehr violett alles angezogen und Fiso Duck hat einfach einen roten Hut und einen gelben Anzug. Ja. Und die schwarze Was ist dein Lieblingsgegner von Darkwing Duck? Weil das ist immer eine wichtige Frage, finde ich. Es stehen einfach ja viele verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, tatsächlich war es immer so, so Fiso Duck, weil der den halt ein bisschen immer aus dem Konzept gebracht hat ja Darkwing Duck also wenn wenn viel so Duck aufgetaucht ist dann war er immer irgendwie ähm, Darkwing Duck nicht mehr so ganz her seiner Sinne oder <lacht> ich weiß nicht wie man es jetzt umschreiben will also er war dann relativ schnell aus dem Konzept gebracht mhm. oder halt auch äh, aha, wie hieß sie denn äh, Morgana Morgana ist ja nicht eine richtige Showking. ja die war ja die war ja erstmal so interest, eine, sagen wir ja ganz genau ja, die war, Aber aber wurde erstmal als Shuriken eingeführt, glaube genau. ich, und hat sich dann halt später ähm, mehr oder weniger zur nur auch zum sidekick später dann oder zur zur Gehilfin, äh etabliert ja genau also eine Zauberin die über äh, ihre Zaubersprüche nicht richtig gemacht hat und jeder von denen hat halt einfach wirklich immer so so so sein typischen ich war auch großer Fan von den Nachbarn von Eddie Erpel mhm. von ähm, weißt du den Namen noch da weiß ich gerade den Namen nicht mehr ja, nee okay dann lass es nicht zu ist es auf jeden Fall ein dick ein dicklicher entton eine gelbe Ente die waren die zwei Nachbarn und der die, die dickliche Ente hatte einfach eine super niedliche Sprachfehlerstimme. Die wurde auch direkt genervt, was, wenn die kommt, weil die auch total doof war, hm. aber super Detail verliebt hat. Eine der meiner Meinung nach besten Disney-Serien im Comedy-Bereich, die ich selber auch so kenne. Ja, ich habe nicht immer gefragt, was der nipping schuke ist. Meiner ist persönlich dieser... Um dieser, ich glaube sogar, ein, entweder ist es Quacker Jack, da weiß ich mhm. den auch gerade noch, mhm. oder aber der der, der Wassertyp. Liquidator? Ich, Liquidator, genau, der Liquidator, weil Liquidator hatte auch so eine eigene Art zu sprechen, der hatte auch immer, mhm. der, der konnte wie der Genie aus Aradin, konnte der auch immer äh, aus Wasser so Formen nachmachen mhm. und hat dabei auch gerne Werbespots oder sowas zitiert, ohne mhm. dass die Referenzen jetzt weiß, die fand ich gut ähm, und äh, als ich damals angefangen habe, den Duck zu gucken, so die erste Folge auch, so muss ich auch zugeben, und da kam glaube ich, weiß ich aber später wieder vorkam, der Schurke, der auch mit hier den Adoptivtochter was zu tun hatte, mit Kiki, weil die ja so einen Code kannte, der Toro Bulba, das war der allererste Schurke, der in der ersten Szene auftritt, der war ja auch wirklich richtig böse. Am Anfang war ja auch... Das war eine Geheimorganisation, ne? Genau. Also in der schurkischen Geheimorganisation namens Foul. Ah, die waren V Und die Gegenordnung, war Schusch. Genau. Super, also also, ihr müsst euch da Duck, finde ich, kann man heute seinen Kindern immer noch zeigen. Super nachbringen. Und ähm, ich kann mir auch schon wieder einen Punkt notieren, Steffen. Denn während wir Darkwing Duck Dark vorgemacht haben, <lacht> habe ich äh, eine Sportart sehr überzeugend dargestellt. Und zwar habe ich dich, als ich nach Ente haben gefragt immer einen Frisbee geworfen die ganze Zeit. Extra no. mehrfach. Und du hast nicht nachgefragt. <lacht> also, ich habe bei dem Erwichtsspiel einen weiteren ich Punkt du gemacht. <lacht> Na gut. Okay. <lacht> Ich würde mir jetzt auch eine andere Karte geben, weil das, was dann als drittes steht, mache ich nicht mehr. Das schaffe ich auch nicht. Das wäre, streiche die Kleidung eines anderen glatt und wenn ich eins nicht möchte, ist es deine Kleidung glatt streiche. Dann möchte ich auch tauschen, weil die zwei sagen, glaube ich, kriege ich so gut dann auch nicht mehr. Ich habe es einmal versucht. Was hast du das, denn noch gehabt? Also einmal habe ich versucht, dir auf den New Single zu treten. <lacht> das hat leider nicht geklappt. Ja. Und alles auf dem Boden legen. Hast wir du sind nicht sind nicht schon wieder, Wir sind jetzt schon wieder zu weit weg von der Improvisationsnummer, ohne dass es nicht auffällt. Ja, das wär, ich, ich glaube, ich hätte sogar nicht mehr daran gedacht. An, äh, okay. äh, ich würde sagen, Steffen, lass uns doch äh, sagen, einfach, ich habe gewonnen. <lacht> oh, oh, oh, oh. Ja, wir machen ja eh nicht mehr viel. Ja. Ähm, wir besprechen gleich mal und erzählen euch gleich, wie wir erwischt in diesem Podcast gefunden haben, das Spiel. Wir sind aber hier mit Darkwing Duck durch. Große Empfehlung von meiner Seite. Auch da bin ich auf Steffens Seite, der glaube ich, auch die Empfehlung für <lacht> euch hat, hat. Wer sich mit seiner Kindheit ja, oder seinen Kindern was zeigen möchte, ich empfehle auch uneingeschränkt Darkwing Duck. Mhm. Ähm, von, ähm, von den Sendungen, die wir gerne gehabt haben, gibt es ja, jetzt habe ich eine mitgebracht, gab es ja eine, die uns ja auch ziemlich geprägt hat, also jedenfalls sogar eine Neuzeit mehr. Ähm, ich glaube, Breaking Bad ja, sagt da irgendwas was von uns beiden hier in der mhm. Runde. Hast du auch fertig geguckt, ne? Breaking ähm, Bad. Fertig noch nicht. <lacht> raus. Sofort raus. Das geht ja ich gar hab, nicht. Ich hab die zu Hause. Ich, ach, das finde ich dir Satz schon. Ich hab die zu Hause. guckt man sich fertig an. Ich bin fast so weit, ein Scheiße einzurufen, ohne dass ich was vorbereitet habe. Das geht ja gar nicht. Leute, die sagen, ich habe was ich auf Ich kann dem dir erkl erklären, warum ich ja noch nicht geguckt habe, aber es gehört ja. hier nicht rein. Es gehört hier nicht rein. Genau. Oh Gott, Steffen hat eine todbringende Krankheit. Er hat noch drei Filme <lacht> zu gucken. <lacht> Nein, also Breaking Bad, äh, ohne zu spoilern, ging um Walter White, der äh, eine Krebsdiagnose, ich glaube, Rotkrebs war, mhm. bekommen hat und äh, darauf angefangen hat, äh, Crystal Meth zu kochen. Das hat äh, Und in dieser Serie kam ein Anwalt drin vor, ähm, der äh, Saul genannt wurde und auch äh, eine sehr wichtige Rolle drin gespielt hat und sozusagen Walter White immer so ein bisschen verteidigt hat. Mhm. Wolltest du was sagen? Du hast gerade nur geguckt. Mhm. Du bist auch noch ein Kau. Mhm. Es ist natürlich schön, wenn das Podcast noch äh, <lacht> Crystal Meth ist. Du hast vergessen sozusagen, warum er Crystal Meth kocht. So, crystal meth hat er gekocht, weil er seine äh, familie später sozusagen mit dem verdienten geld daraus ähm, ne, äh, Absichern möchte sozusagen, mhm. ne? das ist doch korrekt. die Zukunft bieten, ja. Mach noch ein Schätzchen. Und ähm, Better, Calls, Better Call Saul ist das Spin-off davon, was ähm, zeitlich gesehen aber vor Breaking Bad angesiedelt ist und ich habe mir auf Netflix die ersten drei folgen jetzt mittlerweile angeschaut mhm. und während Breaking Bad ja Durchaus meistens durchgängig sehr düster ist bis auf einzelne folgen ich weiß nicht kennst du die episode die fliege hast du die schon gesehen Ja gut der gibt es ja eine lustige folge wo in breaking bad in der ganze zeit nur in dem meth labor äh, Abgehangen wird und eine fliege versucht wird zu zerquetschen sehr lustige folge meiner mhm. meinung nach sehr bekloppt auch bei better Call Saul ist es so wir verfolgen diesen anwalt diesen ähm, ich möchte nichts falsch sagen, aber heißt mcgill mit nachnamen, also das ist ein richtiger name ich glaube jake mcgill John mcgill irgendwie sowas in die richtung Also der der später zu saul wird in seinem in seiner karriere So ein bisschen wir treffen ihn an in der ersten folge als jemand der wirklich Ziemlich weit am boden ist die erste folge ist wirklich eine folge die einfach die ganze zeit darum dreht wie schlecht geht es eigentlich Saul bevor er saul geworden ist mhm. er ist ein Sag so idealistischer Anwalt noch, er hat mit Verbrechen sonst was gar nichts Großartiges zu tun ist, äh, zu dem, was zu dem zu den Schauspielern, die dabei sind, gehört auch noch ähm, sein Bruder Chuck McGill. Da kann ich mich noch gut erinnern. Der ähm, Bruder ist so ein bisschen verrückt, denn mhm. er glaubt, es gibt Außerirdische, die es gibt äh, außer, außerhalb seiner Wohnung Kräfte, die ihn, ähm, wie soll ich sagen, schaden wollen. Mhm. Und das macht sich vor allem bemerkbar, dass er gerne mal diese alu sachen anzieht oder sagt, das Handy muss ausgemacht werden. Und ähm, Deswegen kommt dieser Bruder, weil er so verschwörungstheoretisch eingespannt ist, auch nicht mehr zu seiner Kanzlei, die er mitgehört, mhm. in der auch sein Bruder, also der spätere Saul, auch drin arbeitet. Mhm. Deswegen leiden die beiden eigentlich daran, weil natürlich der Bruder äh, macht nichts mehr in der Kanzlei, äh, wird mit einem schlechten Angebot rausgelockt, ja nimm sie doch hier mal 8000 Dollar, dann sind sie aus der Kanzlei raus. Der äh, spätere Saul verdient kein Geld, ist Pflichtverteidiger, da kriegst du, glaube ich, pro Fall dann höchstens mal, ich glaube, 300, 400 Dollar. Das ist nicht viel für ihn, um um die Runden zu kommen. Mhm. Er ist in einem er ist in einem, in einem Nagelgeschäft. Hinten hat er sich ein kleines Räumchen genommen zwischen Waschmaschinen und sonst was. Weil er ein aufklappbares Sofa hat, was er Büro nennt. Mhm. Und auf Deutsch gesagt: In der ersten Folge es ihm richtig scheiße. In der ersten Folge passiert auch direkt schon Sachen, wo du merkst: Okay, hier fängt wirklich die Karriere von dem Mann Menschen an, der sich später Saul nennen wird. Mhm. Und ähm, da kommen dann so Sachen drin vor, wie wie kriege ich bestimmte Mandanten ähm, oder wie versuche ich Kapital rauszuschlagen. Es fängt mit kleinen unbedachten Aktionen an. In den ersten drei Folgen merkt man schon so: Er wird da in einen Strudel reingerissen, wo ich mir vorstellen kann, dass später es noch viel härter wird. Mhm. Das Wichtigste ist, es gibt ja bei Breaking Bad diesen Glattkopf, der hieß Mike, richtig? Mhm. Genau, Mike. Der kommt, und da spoilere ich jetzt nichts, der kommt auch schon ab der ersten Folge als Parkplatzwächter, sehr lustig, immer wieder drin vor, und ärgert eigentlich Saul immer damit, dass er sagt, sie müssen fünf Aufkleber haben, um vom Parkplatz runterzukommen, also holen sie sich bitte noch einen Aufkleber. Das ist schon mal ein erster Gastvortritt. Es könnten vielleicht noch welche folgen, ich bin mir aber nicht sicher, ob das mit Walter White wird, weil, das könnte sein, dass hätten die sich ja schon in Breaking Bad gekannt. Mhm. Aber von mir, lange Rede kurzer Sinn, dicke fette Empfehlung für mhm. Better Call Saul. Und ich würde dir, Steffen, sagen auch guckst die auf jeden Fall mal an. Ja, gerne. Gut. Ähm, ja, Steffen, ja. wir haben erwischt gespielt. <lacht> das haben wir gut untergebracht. Hätte ich nicht gedacht, wie gut man das unterbringen kann. Ähm, wie hast du es empfunden? was, also, wie hast du dieses Spiel erwischt, was wir jetzt zwischendurch gespielt haben? Es hat nicht so sehr in den Fluss gestört. Wir haben nicht so oft irgendwie jetzt zwischendurch gesagt, oh, erwischt, erwischt. Du hast ein paar Mal jetzt bei mir versucht und mhm. gedacht, ich mache irgendeinen Blödsinn. Aber das war nicht so. Ähm, wie findest Doch, du das den Spiel? hast du gemacht, aber war halt nicht bis ich bestand. Ja, <lacht> Kannst du's. Doch, also es ist eine lustige, Unter ja, eine lustige Unterhaltung zwischendurch. Also gerade das kann man halt mal so in den üblichen Alltag mit ein ein einbauen. Ja, also was weiß ich, kommt nach Hause und dann sagt man halt, schatz. <lacht> Bock auf eine Runde erwischt? <lacht> Dann zieht ah. man sich halt so eine Karte raus und guckt mal, halt mal wenn man das über den Abendverteil <lacht> so runterbringt, ja. Okay, ich lege dir mal einfach ein paar Sachen vor. Wir hatten ja unsere Sachen zwischendurch schon durchgegeben. Mhm. Ähm, es steht auch in der Spielanleitung mit drin, ähm, es eignet sich dafür auf Partys vor allem zu spielen. Mhm. Das glaube ich auch, es gibt halt manche Karten, wo ich sage, das kann man definitiv besser draußen spielen. So ist es zum Beispiel so, wobei, hier sind auch manche dabei, da steht auch extra spezial drauf. Ich glaube, da die haben wir einfach mit drin gehabt. Genau, hier steht spezial drauf, auf der Spezialkarte, die ist glaube ich wahrscheinlich für draußen und für was anderes. Die sind eher für draußen gehalten. Heißt zum Beispiel, reibe deinen Hintern elegant auf der Motorhaube eines Autos. Mhm. Das hätten wir jetzt im Podcast sehr schlecht hingekriegt. Mhm. Oder setze dich auf den Boden und imitiere 30 Sekunden lang ein Auto auf einer Verfolgungsjagd. Wäre vielleicht auch hier aufwertigend. Hätte ich vielleicht als Impro-Theater einbauen können, wäre mhm. das Gute gewesen. Ich gebe mal ein paar einfache Sachen durch. Dann kannst du ja mal sagen, ob du denkst, ob man das gut machen könnte, wenn man einfach so normal bei einer Party ist. Lasse etwas fallen, um ein Geräusch zu erzeugen. Ja, ist machbar, ne? Das ist machbar. Ziehe einen Schmollmund, schmolle für mindestens fünf Sekunden. Was auch. Auch. ja Und sing ein Werbesong. Ich meine, da hättest du auf jeden Fall gut durchgesetzt, glaube ich. So schöne Sachen wie bekreuzige dich, starre jemanden für 30 Sekunden an, das ist hart. Und äh, nenne eine starre jemanden für 30 Sekunden an. Achso. Das ist auch hart. Nee, ich glaube, das wäre aufgefallen. <lacht> Und nenne drei Bauerregeln oder Sprichwörter. Also solche Sachen stehen auf diesen Karten drauf. Das Spielprinzip finde ich relativ einfach. Ich würde es auch, wenn ich mache Spieleabende. Mhm. Ich würde es auch bei äh, Spieleabenden so einsetzen, dass ich es halt als Nebenspiel mache, um so ein bisschen mhm. nebenher noch das zu spielen. Ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich hatte äh, mich gefreut, weil wir waren in Köln unterwegs und haben einen kleinen Brettspielabend gefunden, der mhm. eine große Auswahl hatte und ähm, ich habe gesagt, oh, wenn, wenn ich die entsprechenden Spiele finde, dann erwähne ich euch einfach und ich kann dementsprechend auch den Brettspielabend in Köln der, heißt, der hieß auch, glaube ich, Spielbrett. Mhm. Da waren wir kurz und da gab es Oh, Chef, ich muss die Gesundheit. Halt. Äh, so, Podcast steht noch. Oh, Steffen, bist Steffen! Steffen! Da hinten der Du arschloch. Le <lacht> ähm, wir waren bei Spielbrett, haben, ich habe ein paar Spiele gekauft, die ich vielleicht auch noch bei der Comica vielleicht mal vorstellen würde und vielleicht auch mit Steffen gleich nochmal durchspiele. Ähm, fand ich ganz nett, auch nette Verkäuferin. Ich bin nämlich ein Freund davon, dann eher die Spezialläden aufzusachen und da waren echt sehr viele Spiele mit drin und eins davon war halt dieses erwischt, was wir mhm. gefunden haben. und von Mir gibt es eine dicke Empfehlung so als Nebenspiel zu hauptsächlichen Sachen. Finde ich super und mhm. Ich glaube, du warst da einhelliger Meinung, oder? Ja, doch. Ja. Also, ich habe hab am Anfang ziemlich viel gedacht, dass ich erwischt sagen muss, weil du hast am Anfang ziemlich viel Blödsinn gemacht. Da habe ich gesagt: Stift, Katze, Sie ich mir so, Das macht da jetzt aber extra ja, das so war, heißt, ja. Ich wusste es, ich wusste es. War, auch, war als Ablenkung gedacht, ja. Gut. Ja, ähm, falls ihr euch wundert, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt von der Zeit schon vorangeschritten sind, wenn wir über der Zeit sind, wir haben uns immer eine Stunde festgesetzt, dann liegt das daran, dass wir Ja, wir liegen haben. aber ungefähr bei einer Stunde gerade. Ach so, ja. wir sind aber auch immer so gut geteilt, muss man einfach ja. sagen. Ja. Also das können also, wir ziemlich gut. Ich finde, wir sollten erst noch eine halbe Stunde lang uns selber loben und <lacht> auch die, Überlänge, die wir haben wollen. Wir wollten eigentlich ein bisschen Überlänge geben, weil wir gedacht haben, wir sitzen zusammen und wir haben uns auch einfach nichts mehr zu sagen, Steffen. Nee, <lacht> hey, aber wir haben ja doch so ein bisschen äh, eventuell Programm vor uns. Also Genau, und ähm. Damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema, was wir uns für den letzten Teil des Podcasts immer aufheben. Das ist nämlich, wir wollen auch weiterhin die Podcast-Welt bereichern. Mhm. Und es gibt ja nicht nur uns. Und ich finde auch, wenn ihr jetzt uns hören solltet, dann müssen wir euch einfach sagen, es gibt auch andere Podcasts. Es ist leider so. Ich habe gehört, es ist zu zum Glück so. Mein <lacht> Munkel da draußen gibt es mehr Podcasts. Ich kann dazu ohne gewährlich viel sagen, aber wir haben natürlich uns wieder rausgenommen, uns diesmal Podcast rauszunehmen und ich habe mir in dem Fall... Und Steffen, lustigerweise, etwas genommen, was sich ähnlich klingt, aber andere Leute sind, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Wir haben uns nämlich dilettantisch dafür entschieden, mal Dilettanten-Podcasts <lacht> zu nehmen. Und ähm, Steffen, da ich jetzt so viel geredet habe, würde ich sagen, fang, fang du doch mal an mit deinem Dilettanten-Podcast. Wen möchtest du vorstellen heute als Podcast-Empfehlung Meine Podcast-Empfehlung heute sind die Mikrodilettanten. Mikrodilettanten-zusammengeschrieben.de mhm. wird okay. auch in unserer Episode weiterhin verlinkt sein. Ähm, die Herren Langisch, Seemag und Schmidt äh, kümmern sich um alle allerlei Themen, die halt gerade aktuell sind. Leider ist der Podcast im Moment ein bisschen eingeschlafen, also es erscheinen nicht mehr ganz so viele Folgen. Aber äh, wenn dann mal eine erscheint, dann ist die gut und gerne auch mal zwei, drei, vier Stunden lang, je nachdem. Okay. Und, äh, Was ist das Thema jetzt nochmal genau? Das Thema ist äh, genauso im Grunde, wir besprechen äh, aktuelle Themen. Mhm. Manchmal, also ein bisschen, ein bisschen. manchmal ein bisschen aufgewertet mit irgendwelchen oder mit eingeflochten irgendwelche Fußballthemen. Aber auch, Fußball. auch ja, also das ist jetzt nicht so das Hauptthema, okay. aber das wird halt ganz gerne mal mit aufgegriffen und ansonsten halt alle allerlei äh, aktuelles Geschehen äh, wird dann halt da kommentiert. Mhm. Auch manchmal. Filme besprochen, auch manchmal das ein oder andere Buch, also je nachdem. Aber sehr lose, also sehr, sehr losgelöst. Im Grunde treffen sich drei Herren und sprechen über irgendwas. Okay, die drei Herren von der Tankstelle treffen sich. Sehr gut, ich habe im Gegensatz zu den Mikrodilettanten einen etwas spezifischen Themenpodcast. Das sind die Schreibtilettanten. Mit dreifach T. <täuspern> die Schreibtilettanten, das sind zwei, ich nenne sie jetzt mal Hobbyautoren, darunter auch Axel Hollmann, der hat zum Beispiel die Julia Wagner-Romane rausgegeben. Und die beiden podcasten zusammen jede Woche über ein bestimmtes Schreibthema. Der letzte Podcast, den ich jetzt gehört habe, ging um das Thema Schreibgruppen. Das liegt einfach daran, dass ich gerne selber einfach zwischendurch mal anfange zu schreiben. Und Steffen kennt ja auch schon... Den ein oder anderen Textexzerpt von mir, der dringend Bearbeitung darf. Und die beiden geben für Leute, die halt längerfristig Texte schreiben wollen, also in Autorenrichtung auch, sehr gute Tipps. Und mhm. ähm, sie machen zwischendurch auch mal so äh, Question-Answer-Sachen, also Fragen, die die Community von denen gestellt hat. Und ähm, die sind mittlerweile auch bei der, ich glaube, über 150 Folgen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und muss echt sagen, also, dass sie immer noch Themen finden. Respekt und... Ähm, kann ich mir jemand empfehlen, der sich gerne mal mit Schreibthemen und mit Schreiben an sich als Autor beschäftigen möchte, hm? ganz einfach. Ja, Steffen wir, sind <lacht> <lacht> Steffen, wir sind ja am Ende angelangt und äh, schon schon. Und natürlich sitzen wir sonst immer persönlich zusammen, aber jetzt ist es noch viel persönlicher als sonst. Wir müssen ja die Illusion aufrechterhalten. Äh, wie hast du es so empfunden zu Podcasten, wenn man sich dabei so zärtlich in die Augen blickt wie wir es beide tun? Nee, ich finde es auf jeden Fall äh, mhm. ein bisschen schöner, als man äh, so ein bisschen auf Distanz... Äh, also Wir machen das jetzt so, wenn wir äh, uns nicht so persönlich sehen, dass wir dann zumindest uns irgendwie per Video sehen und dann... Äh, Mit Botschaften nackt. <lacht> und, äh, dann sieht man sich zumindest so ein bisschen, aber äh, man hat immer noch eine gewisse Zeitverzögerung drin und das finde ich jetzt halt dann doch etwas dynamischer, das Ganze. Ja, wir haben die Distanz trotzdem drin gelassen, wir haben einen Stich zwischen uns und <lacht> können <lacht> wir diesen Podcast auch gar nicht durchführen. Bei dieser prickelnden Erotik. Äh, Steffen mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich war ja einmal bei den Comic-Cookies, das ist ja dein äh, Podcast äh, über Comic-Themen mit dabei. Da war es auch sehr cool, mal einfach vor Ort mitzusitzen. Das mhm. war auch das erste Mal, dass ich in großer Runde so mitgesprochen habe. Und, ähm, es ist von der Dynamik her auch immer noch ein Tickchen schöner, wenn man irgendwie sich so gegenüber sitzt und, äh, ja. Aber zum Schluss auch noch einen ganz kleinen Aufruf. Wir, ähm... Wir werden wahrscheinlich auch Leute ansprechen nochmal, aber wir freuen uns immer über Interviewgäste. Ähm, die müssen auch mittlerweile nicht immer nur aus dem Podcast-Bereich kommen. Mittlerweile nehmen wir auch jeden, der über die Straße läuft. <lacht> Nein, Spaß. Also wer möchte, wer, wer, wer was Interessantes zu erzählen hat, wer ja. vielleicht für irgendein Thema Fachidiot ist oder wer vielleicht auch einfach nur mega erfolgreich ist und seinen Erfolg mit uns teilen möchte, der kann. Und einfach, sein Geld. Und sein Geld natürlich. Ganz wir, wichtig. Wir meinen dich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann äh, schreibt uns einfach, oder wir schreiben euch im schlimmsten Fall, <lacht> unsere Mails geht nicht <lacht> so vielfach, äh, an ähm, info at die 13 etagede könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr mal beim Podcast, wir machen das so ein interviewmäßig. Es gibt ein auch bisschen, ein Kontaktformular auf unserer Seite. gibt auch ein Kontaktformular oder auch Steffens Hausadresse, die ich wie immer unten einblende. <lacht> Schreibt uns einfach, wir würden uns sehr freuen. Und äh, ja, ähm, wir versuchen jetzt ab sofort immer die 13. Etage auch zum 13. des Monats rauszubringen, weil es ist so schön. Es passt einfach so gut. Ja. Es hat einfach alles... in Wenn es alles klappt, sogar noch 13 Uhr. <lacht> noch 13 Uhr und wir haben wie immer nur 13 Hörer. Und davon sind 10 wir. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Äh, wir wünschen euch äh, natürlich wie immer auch diesen Monat noch einen. Ich will mich den Leuten was wünschen? Ich, ich wünsche mir, wünsch mir alles Glück der Erde für euch. <lacht> ich wünsche mir Weltfrieden. Ich wünsche mir Weltfrieden. Es ist schon wieder viel zu lange die Verabschiedung. Äh, wir beide sagen einfach höflich ja. Tschüss jetzt und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tsch tschüss jetzt. Tschüss jetzt. <lacht> Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen,